Moin Moin und heute reagieren wir auf Kommentare, die mir bei Facebook unter das Video Kinderwahlrecht ja oder nein geschrieben wurden. Hier ist das Video. Kinderwahlrecht ja oder nein? Glaube nicht. Nein. Okay. Ganz schön dumm. Wählen dürfen nur die Menschen, die arbeiten und zahlen Steuern. Ich sag nur Sprachen lernen. Bubble... Sprachen lernen damit. Oh ja, das käme diesen Verbrechern gelegen. Kinder sind noch formbar und können noch nichts überblicken. Wären somit die willigen Opfer, denen man die verkehren Ideologien einpacken kann. Somit ein klares Nein. Ein Freund? Ja, dann ist klar, warum du so eine Meinung hast, wenn man halt keine Freunde hat. Ja kann man auch irgendeinen Schein äh, erzählen. Ja, wie heißt du schick Mickey? Ah, ja. Schicki, genau, an dich geht das. Schicke Mickey Diga die bist du käme diesen Verbrechern gelegen, was könnte man darauf antworten? sogar geantwortet. Ach, die Ehrenfrau. Nein, Enzo Bu. Jemand andere kann. Arbeiten und Zahlen steuern. Ja. Ja, ich wünsche dir mal euch. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Thank you, thank you. Okay, da haben wir dem ein schönes Wochenende gewünscht. Ja, dann, das käme diesen Verbrechern gelegen. Nein, Kinder sind manipulierbar und würden das wählen, was die Angsteltern denen vorkommen. Kinder sollten Kinder bleiben und sich in dem Alter sowas noch nicht konfrontiert werden. Wer in dem Alter wählen darf, sollte man auch wie ein Erwachsener behandeln, aber so wie es aussieht, werden Kinder für Politik missbraucht. Politik macht noch nicht mal vor Kindern halt... Müssen die Ant Parteien aber verzweifelt sein. Wie heißt du, Karine Haie. Cool. Oh, was sagen wir der? Karine Haie. Kinder haben kein Wahlrecht. Ja, warum lachst du jetzt? Achso. Ja, ich habe Kinder haben kein Wahlrecht, und diese Regierung ist eh Schrott. Ja, da habe ich ja mit... habe ich gar nicht geplant, mit denen zu reden. Na, natürlich. Gerne. Enzo... Worelli. Äh, ja, die Regierung ist in vielen Sachen nicht schön. Was kann man dem noch antworten? Ist in vielen Sachen nicht schön. Ah gut. Äh, was könnte man dir antworten? Karine D. Ähm. Sollen wir dir antworten? Ich, ich sag dir einfach halt. Hey. Ich glaub da noch jemand was. Oh, und statt Kinder war ich die Anzahl der Politiker auf 65 Jahre begrenzend. Was ist das? Vor allem die Flö. Ist das Rassist oder was, Mann? Dazu sag ich nichts. Rassist? Rassist? Einfach Rassist. Kann man nichts so zu sagen. Ja. Dieser Kommentar, den können wir, darauf brauchen wir nicht antworten. Ja, die hat geschrieben, dass die Rente, ähm, die Rente, die Amtszeit der Politiker auf 65 Jahre begrenzen werden soll. Und die Rente verändert mit 67 Jahren an. Und was soll man dann die nächsten Jahre machen? Wegen Hassrede gegen Flüchtlinge nationale Herkunft, ja, gibt bitte folgen vor bevor wir sind, ja. das an ob er gegen unsere Qualität zum Beispiel das Verbrechen aller Personen mit einer bestimmten Ethik zu entdecken und zumindest. Zum Beispiel Aussagen, dass alle Personen des bestimmten Geschlechts verabscheut sind. Ausrufe zu Ausgrenzung und zum Beispiel Aussagen, dass Personen, die einer bestimmten Religion angehören, nicht erlaubt sein sollten, wählen zu gehen. Ich weiß nicht, ich würde gerne andere. Ja, ich möchte die mit dieser Meldung fortfahren. Vielen Dank. Danke, ich in den Bereich. Und wenn du während der... Ihr könnt euch dann gegenseitig nicht mehr sehen und... Ne, weil... Noch keine weiteren Beiträge dieser Person, du weißt nicht nicht fertig. Ja, das war erst ein Teil davon. Dann gehen wir jetzt zum nächsten. Ach, der hat wieder was ganz Wort gemacht. Kinder, was hat er denn geschrieben? Hä? gerade Benachrichtigung. Hm? Na gut, weißt Ähm... Nein. Ja. Nein. Absolut davor. Einzige Voraussetzungsstrafrecht muss entsprechend geändert werden ist halt der Allmann mit seinem Paragraph 303 oder so, der wählen gehen darf, dem spricht man also die Fähigkeit zu, dass er sich über komplexe, politische, wirtschaftliche und soziale Felder seine eigene Meinung bilden kann und diese Meinung dann auf dem Stützzettel entsprechend zum Ausdruck bringt. Somit kann man voraussetzen, dass so eine Person auch über genügend Treffen verfügt, um für seine Fehler vollumfänglich verantwortlich gemacht zu werden, werden zu können. ich Felder dem Tabletten oder so ging. Ich könnte den jetzt auch beleidigen, sagen, dass sein Löffel hoffentlich morgen in sein Müsli fällt, aber. Ab Dirk Mach, Michael Pauli. Wie viele Freunde hast du? Hat bei Streitkräften der Bundes. Ist jetzt schon la. Äh? hat es ist ein Politik plus Europa und. Der jetzt jemand was uh, Okay. Ja, was sollen wir dem antworten? Dirk Meha Nein Ach Dirk Bindestrich Meha El Pau Genau yeah. ich, ich antworte dem einfach Nein Keine Ahnung, bin kein Allmann Nein Olaf von Kossel. Ja. An Anton. Das sind die Ja, da, dann wären wir auch schon mit der nächsten fertig. Ja, okay, wir äh, haben dann schwangere Frauen zwei Stunden. <lacht> Ich habe davon geredet, dass es... Ah ja, Ulrike und der Beckmann, die sind wütend darüber. Ah ja, die Ulrike, man kennt sie. Ja, den kind, wie geht's in den Kindern mit dem Konto so an der Nordsee. Ja, meinen Kindern geht's es auch gut. Ja, also ich grüße Ulrike. Haben dann schwangere Frauen zwei Stunden? Ja, wenn der der Meinung ist, dass Frauen zwölf Jahre schwanger sind, dann ja. And now I'm pretty da you Du hattest. Aber meine hat gesagt, dass. dass man neun Monate schwanger ist. Also, keine Ahnung, vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist man auch zwölf Jahre gefangen. Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Diplomatie, Politik. Ja, Glückwunsch. Mein Vater hat... Oh, der, hat so, der ist verifiziert. Ach, das ist doch dieser Schauspieler bei Erd oder so. Mein Vater hat seinem Wahlrecht verloren. Durch verfrühtes Ableben schuldlos. Aber ich weiß, wie er gedacht hat und bis dato gewählt hat. Könnte man nicht auch hier in Wahl sponsern? Ja. Könnte man. War Politikversagen und Meinungsfreiheit. Ja, eine faschistoide <lacht> Diktatur im Demokratiemantel hat selbstverständlich auch ein Interesse daran, möglichst vielen leicht manipulierbaren Personen ein Stimmrecht einzuräumen. Bei mir gäbe es nur ein Stimmrecht für arbeitende Steuerzahler. Aber wenn es eine Diktatur ist, kann man da ja nicht wählen. Das ist eine Diktatur. Und wie kann man in einer Diktatur dann wählen, wenn es eine Diktatur ist? Denn in einer Diktatur wählt man nicht. Weil das eine Diktatur ist. Wählt man. Mozart und Christine Putz. vor. Oh, das sind die selber mal irgendwie. Ah ja. Noch was? Ach. Nein, Kinder sind noch zu stark von ihren Eltern. 16 ist für mich das Minimum. Wählen sollte man erst ab 18 Jahren dürfen. Sollte man? Es ist doch so. Renate. Holstein. Ah ja. Ja, Der Name erklärt alles: Renate Hohlstein, Hohlwiederstein. Man darf ja auch erst ab 18 werden. Also kann, bei mir ist das so, weiß nicht. Sehe ich auch so. Glückwunsch. Wen sollte man erst ab 18 Jahren dürfen? darf man doch. jagdvogel von scheuch sehe ich auch wo ich bin jagdvogel von scheuch maskottchen für eine vereinigung von kleinen gruppen ihr könnt mich eine idee nennen oder auch eine kunstfigur Jetzt sagt ich das speichern 16 ist für mich das minimum Rec. Vogel von Scheuch. Nein. Ja gut, hat der Typ hier irgendwas geantwortet. Das ist Deutsch. Nein, so heißen die Arbeiten und genau, Kinder haben kein Wahlrecht, Und diese Gejüngung Insofern, ja, die Gejüngung sind in vielen Sachen nicht schön Ich meine vor allem die Flüchtlinge der gebannt, Digga Ein zu Borrelli oder so, ne? Borrelli Oder was? Ja, gut, das war's mit dem Video. Ich glaube, nee, glaub, das schloss ich, sonst habe ich dann noch Strecken AfD oder so. Ja, da. das war's mit dem Video. Hoffentlich hat's dir, mein lieber Zuschauer, gefallen. Dann lass einen Like da. Brauchen sie die Packungsbeilage und fragen sie nicht die AfD. Ja. Ich hoffe einfach nur, dass es jetzt besser läuft. Ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Tschö. Aber glatt das Wichtigste vergessen zu sagen. Die Leute haben sich nur mein Bild angeguckt und nicht das Video, denn sie haben das Bild kommentiert. Und das heißt, sie haben sich das Video nicht angesehen. Aber Leute, wenn ihr wollt, kann ich für euch natürlich Bilder und 15 Sekunden Videos machen, wenn für euch das besser ist. Ja, aber die Leute haben einfach keine Ahnung davon. Ich habe das Gefühl, dass ich mit irgendwie 80-Jährigen oder so da schreibe, aber oh, gut. Wiederhauen, reingehauen. Ne, wieder schauen, Thank you very much.